Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Andi Röpi. Und, und mein Name ist Battle Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neues Projekt. Yoshi's Crafted World. Ja. Trademark. Trademark. Ja, Yoshi's Crafted World ist seit gestern nun offiziell erhältlich. Ja. Ich ja. Und der liebe Metal Mario Master hat sich das Spiel geholt und zu mir rübergeschleppt, damit wir halt, halt können. Ja, da seht ihr mal, was ich für ihn tue. Ja. Ja. Ich habe ähm, äh, übrigens noch eine kurze Sache. Dieses Spiel ist für uns beide blind. Ich habe nur die ersten drei Level gespielt, mehr nicht. Hm. Allein, äh, nein, damit er nicht sauer ist. Okay. Sehr gut. <lacht> Dann drück mal Start. Ja, ist übrigens eine Woche her, seit wir. Wo die wir zu Ende gespielt haben, aber jetzt erstmal die Story. Du ja. darfst die Story vorlesen. Ja, klar. Dies ist die liebliche Insel der Yoshi's. Auf dem höchsten Gipfel der Insel thront funkelnd ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht, Wünsche wahr werden zu lassen. Oh, schön, geil. Eines schönen Tages noch mal keine sonne baby bowser und kann ich hatten von der traum sonne gehört und wollten sie haben wie kurz sagen wir sind da mal so frei hatten wir die ich erst letztes noch, noch bekämpft eine woche später fangen direkt wieder an ja Hey, hm. Immer noch gibt mir mal noch die gleichen Geräusche von sich. habe ich auch. Ja. Hm. Mende. Wie sollen sie lange gepisst aus? Oh no. Ja, sie waren gepisst. Oh. Funkel. Glitzer. Als sie zu sich kamen, fanden sie sich in einem unbekannten Wald wieder. Oh je, die Arme sind ganz verloren. Hm? Oh nein, die Traumjuwelen sind weg. Oh nein, oh. die Traumsonne sieht ganz unglücklich aus. Oh shit, das ist schlimm. Juwelen müssen zurückgebracht werden. Ja, was denn sonst ja. Ja. Hm? Ja. Hm, wo dieser weg wohl hinführt vielleicht finden wir die juwelen wenn wir diesem weg folgen die joschis scheinen zu beraten wer sich auf die suche machen soll wie viele joshis sollen aufbrechen? Zwei. Ja? ja. Ah, wir uns schon direkt aussuchen, wen man ja. wollen. Ja, für mich natürlich. Würde grün. Ja. Blau. O O.G. Yoshi. Ja, O.G. Yoshi. Hey, ich bin der, bin der dunkelblaue Yoshi. Aber wahrscheinlich wird es blau zum ändern, ne? Ja. Wir können äh, die Yoshi's jederzeit wechseln. Ja. Fertig. Yashi. Yes. Dann ist es also soweit. Die anderen Yoshis passen auf die Traum dann auf. Hier wird nichts passieren. Das Abenteuer der Juwelensuche kann beginnen. Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ja. Soll ich denn diesmal sprechen? Ja. Okay. Ohne ihre Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. oder Das stimmt. Dann schnell finden wir die Juwelen vor den Yoshis. Mutter! Okay, aber wir runter von hier. Arg. Niemals. Was? Also ich bin dein Herr und Meister. Oh. Ja. Das erste Level. Sonnenscheinstation. Dampflockrennen. Hier gibt es acht Blumen insgesamt zu finden. Ja, das ist klar. Geben wir mal rein, dann, ne? ja nee, raus. So, 100 20 Herzen und darunter 20 Münzen dann bekommen wir nämlich auch eine Blume ja. es gibt hier fünf normale Blumen und halt diese drei Bonusblumen dazu also einfach alles sammeln also einfach alles sammeln was nötig ist wir sind in noch ersten Level nicht es gut wenn wir alles finden würden, in den ersten Level mir ist es sogar gelungen äh, mal nicht alles zu finden oh, nee. äh, ich habe nur die letzte Blume verpasst du zu deinem Partner an und springst dann auf ihn, trägt er dich. Okay. in anderen trägt, sind die Reaktion viel stärker. Das ist gut zu wissen. Ja. experimentieren. Ja, weil ich habe es ja erst alleine gespielt. Aber wir haben Eier, wir haben alle. Ich habe ja genau, wir haben wieder Eier, keine Wolle. Oh Gott, ja, ja, wollte ich sagen, wir sollten erstmal mal gucken. Okay, das ist gleich, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Was denn immer ausprobieren? Ja, ist war ich schon mal drauf. Oh, ich kann sogar okay. ich auch experimentieren. Ich kann sogar wer ja, kann ich deine Eier benutzen? Ja, du benutzt meine Eier Hör auf meine Eier zu nutzen. Ja, ich halt, das sehe ich nicht. Du nutzt nicht meine Eier. Ich kann so ein Panzergeschoss machen. Das wir gleich ja, wieder runter. so, ach nicht. Nee, du wieder springst. wir warten noch mal bei world irgendwas haben wir erst ganz am Ende herausgefunden, äh, wie wir uns in den Eifer wandeln können. Genau. Hm, warte mal, da finden wir es mal wieder Okay, es ist ja. nicht minus. Minus, ja. Es ist nicht minus. Es ist auch nicht Y. Hm. Ja, man kann sich ducken mit den Schultertasten ja, ja, kann man sich ducken. nicht dass wir es benutzt hätten also nee. haben wir sowieso nicht uns, also wir haben das schwer so geschafft also ja jetzt ein komplett anderes feeling so ja weil es hier halt kein woll feeling hier ist sondern ein pub feeling ja, ich meine allgemein so die kamera auch irgendwie ja pass mal auf ich möchte dir was zeigen Mann. Oh, man kann auch eier in den hintergrund werfen cool. Auch mich werfen, nee, ich kann ich nicht werfen, ich kann nicht runterschlucken, schlucken, weil ähm, du musst nämlich nicht musst nämlich nur auf den Gegner damit äh, fangen und schluckt er sofort runter. Ah, das Hier. Nachdem Joshi einen Gegner mit B verschluckt hat, legt er ein Ei. Oh. Dann... Ja, und wie gesagt, du weißt ja, du kannst insgesamt sechs Eier tragen. Ja. Aber ja. Äh, Bei Wintergrund hast du halt... Ja. Ah. Glaube, man kann überall. Ins genau, du kannst auch in den Hintergrund werfen. Oh Gott, das wird dann noch viel schwieriger machen. Ah. Ich habe das so Gefühl, das wird dann sehr viel schwieriger machen, einige Sachen zu finden. Ja, jetzt zum Beispiel. Hm. Oh, Wo ist das der man hat's, äh, man, es wird, man wird es sowieso gleich noch erklärt, ja, dass man auch äh, Objekte in den Hintergrund werfen kann. Oder wie zum Beispiel hier siehst du dieses Ich will die Kuh hinten abschießen. Du hast keine Eier. Ich weiß, ich kriege ja auch keine. Ja. Äh, doch hier, das ist der Box. So weit ich, ich doch noch da. Oh, ja, okay. das ist die... Diesen... gemacht. Ja, da Alles abschießen. Ja. <lacht> Zerstörung. Oh, Boah, gesagt, so versteckt werden, ich so ja, hatte ich auch in im letzten zweiten Level gehabt. Da habe ich eine. Äh, hab ich, äh, war ich schon am Ende und habe hab eine Münze nicht gefunden und dann bin ich nochmal die ganze Weg zurückgelaufen. Ah. Du solltest vielleicht auch ein paar Herzen einsammeln. Ich weiß nämlich nicht, wie das hier sein wird, aber es reicht, wenn einer nur 20 Herzen hat. Ich bin mir nicht sicher. werden wir ja sehen. Ja. So. Und. Und. Und. Ich das Spiel jetzt schon besser. Ja. Irgendwie weiß ich nicht Pappe wie Checkpoint. Hat für mich besseren Charme-Effekt. Ja irgendwie schon. wolle wir sagen wir ein bisschen zu putzig aus? Falls ihr denkt, die gibt es Joben, vergesst es. Tatsächlich werde jetzt diesen Ort nie verlassen. Ja, das ist ein Zug. Illusion. Nein, Er ist ja am Potkamer. Und ein Zug hat ja keine Chance. Viel Glück bei der Suche nach dem fehlenden Teil. Na <lacht> warte, den schnappen wir uns. Ja, mal von uns aufteilen. Zum Beispiel hier gehen, wenn du lang gehst. Hm. Tatsächlich. Oh Gott, das Spiel jetzt sehr chaotisch. Das ist das ja, jetzt sogar noch chaotischer als Mundwurst das Unterhosen. Was? auf die Unterhosen abzuwerfen. Ich habe keine Ahnung, was du da gemacht hast. Eine Seite aber. Äh, rote Münzen, meine. Ja, rote Münzen. Rote Münzen sind wichtig. Kennst du ja? ja. Was, hat denn für was hast du denn da Hast du da Das ist ein Rad. Das ist ein Teil. Das müssen wir sammeln. Das ist ein Teil von dem Zug. Und die Teile sind hier verstreut. Wir müssen die hier einsammeln. Nein, nach vorne die Münze. Lass uns Pause. Alle Münze ich krieg die nicht mehr. Wir haben Broteiher. Wir ja, bringen übrigens auch Herzen. Wart. Wart, machen wir da? Ah, oh, wir können auch. Ja. Dann macht es laufen. Ein wir sind einfach. Ja. So na ist die dritte okay. weil ich habe ich habe mich bereits die vierte angesammelt okay ich warte schon mal hm, ich glaube du brauchst neue Eier Na hier rote Eier sind, können direkt äh, Sch Herzen enthalten hey wie tut man denn das hey, äh, oh. ahoo <lacht> danach auf die Schultasten oder B Wann, mal langsamer ruhig ahoo oh. kein <lacht> <Schwer>. <lacht> Wie tut man so, während man wirft irgendwie ah, ja, Eier ähm, mit Mit äh, wenn während du wirfst Z ZL drücken. Die ah. Schultertasten. Ah. Oder B geht auch. So, ich habe das zweite Teil. Ja, das hat Teil. Da hier, das ist eine ganz ganz böse Münze hier. Kann man gerne mal übersehen. Also ja, Gefühl, wir werden allgemein viel übersehen in diesem Spiel. Ja, wir brauchen unbedingt noch ein paar Eier. Ja. dreidimensionale dieser Effekt irgendwie, der wird uns sowas von. Oh Gott, oh Gott. Ja oder nicht? Ich hab, ich habe noch nicht viel von dem Spiel gesehen. Also ich muss die Hose ne? Ja. So, ich habe den Zug zusammengesetzt. Nö, nö, nö. Oh, warte. Hier, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich, ich, ja. ich muss mich hier eben noch mal umgucken. Auch noch mal eben noch mal zurückgehen. Auch schon Ziel, wenn man da durchgehen. Ja, wir müssen noch, äh, noch auf dem zucht dahin fahren. Und auf dem Weg zum Zug äh, ist die letzte Blume. So, mein, alles ja, erwärmen. Die münzen. Ja, uns fehlen nur fünf rote münzen und einer hat, ah, einer muss nur 20 herzen haben und wir haben auch schon über 100 münzen ja, okay, dat war dat also. Schnapp 100. ja wir müssen ein 100 münzen sammeln Alles klar. müssen wir ja mal, mal machen ja weil es gibt hier in diesem level insgesamt acht blumen ja, eine kriegen wir noch auf weg ne? ja Dann wir weiter oder? ja gut wir weiter Nehmen wir an, wir haben alles, will ich auch sagen. Hoffentlich. Ja, grün und Blau sind um auf dem Weg, die Welt zu retten. Ja, wieder mal. eiern an. Hm. Wie sich gehört. Steige auf. Okay. Ja, ich bleib hier. ja gut. Ich habe schon bereit. Ich mal bereit. Wir müssen wahrscheinlich noch einen Weg hier abwerfen. Ja. Und tausen. <lacht> Unterhosen, in das Unterhosen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Da ist die Blume. Ah, hab sie. Alle Blumen. nicht ja. Ja, Fünf Münzen haben wir vergessen. Wo oh, waren wir? Jetzt nee, gerade überfragt. Gehen wir erstmal ins Ziel. Oh, oh Erst Level fünf Sachen verpasst. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> auch nur 20 ja ja einer braucht 20 also müssen wir noch eben fünf münzen suchen ja. das level geht ja relativ schnell machen wir nee, nee kommen wir machen das jetzt noch eben das level dauert ja hat ja nicht lange gedauert das <lacht> inklusive story ja nee, muss mit einberechnen Bin wir dann das schieber was wir mal haben äh, nein das nicht oh, nee. Wir kriegen dieses Mal keine neuen Yoshis, weil wir doch keine Wolle sammeln müssen. Ah oh, nee. Oh Mann. Und damit ist die ganze Motivation weg. Genau. <lacht> Aber wir haben die Zug, Er mag Yoshis. Er mag es, äh, Yoshis zu sammeln. Ja. Wir <lacht> müssen einmal noch mal alle einsammeln, was die Qualität gibt. Verstehe ja, nicht. Na, das Kuh. Ein scheißer. Ein roten. Die Musik ist klasse, ich mag sie, ich liebe sie. Hey, warte mal, wir haben noch, wir frei auf die Weise. Das ist ja, das ist ja mal wieder total broken, ey dann hat ja mal wieder gar keine gedacht also einer kann ja umlaufen einer kann scope ich macht hier aber, aber, aber. So nicht mal die eier heißt wir müssen ja, alles kaputt machen aber ja, was Räuber genau den abgeschossen den ich wollte nehme ich den ganzen nehme ich den ganzen ey macht der das nur das Spiel ist echt gemütlich Also wenn mich da müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen erst den Zug nehmen, wenn wir alles haben. Ne? Ja, alles klar. Soll sich das Rad werfen? Warum nicht? Er kommt immer wieder zurück. Nimm das wie so ein wie so ein automatisches automatisches Geschütz ja. obwohl wir stehen. nein mein gott ne nimm das nimm das kreisiger nimm das umgebung wir das im ersten part und also nicht, und er hat schon Spaß ohne Ende. Ja. Ja, wo ist mir letzten Fünfer? Weiß es nicht. Wo ist ja schon die ersten Mal gespielt? Ja, oder war das hier? Warte nicht. Nein, da habe ich, hab ich sofort alles gefunden. Ja, da, da waren sie. Oh. Nee. Oh. Haben wir alle Teile? Ja, haben wir haben alle Teile. Ja. Okay, weiter. Oh, das ist nichts okay. <lacht> als gegen mich geworfen. Du hast alles. War ja, was mich geworfen hast. Warum oh, oh, Ich, so. ja, ich werfe alles nach dir. <lacht> Nein, ich bin doch schon tot. Ah. Geh runter von mir. Als auf dem Zug. Ich reite auf dich. Okay. Das ist. Das ist total op. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Aber ich brauche, kann man auch hier noch runter schmeißen. Genau, ne? doch so. Oder? Da warst du jetzt. Ich bin, bin gerade runtergesprungen. Ich dachte, ich kann nicht so runter schmeißen. Au. Au. Das da. Dein Panzer ist zu so hart. Das bringt überhaupt nichts. Keine, ich erinnere mich irgendwie äh, an irgendwann, aber ich weiß nicht an um was. So, wir haben es geschafft. Dampflockrennen. Das Dampflockrennen. Frischgeflügel. <lacht> Alles klar, was ist äh, das? Da, da geht's zum nächsten Level. Nein, das nicht. Äh Das ist ein, da bekommen wir Outfits. Ah. Würf eine Münze ein und dreh den Hebel, um ein Outfit zu erhalten. Welches wird es wohl sein? Wenn du ein Outfit erhältst, rufe den Outfit-Bildschirm auf, um es auszuprobieren. Ah, okay. Das Spiel ist auch auch kompatibel mit amiibos ah, okay. hm. äh, Aber eins, eins kostet 100 Münzen. Und es gibt hier insgesamt zehn Outfits, also brauchen wir sowieso mindestens 1000 Münzen. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Willst du dir eins holen? Ich will mal gucken. Ich will mal gucken. Mein Part ein bisschen kurz. Ja. Okay. okay Wir Minuten aber. Du hast ein grünes Eigen bekommen. Mal sehen, was drin ist. Berg. Berg. Okay. Cool. Sehr gut. Sehr gut jetzt ein Berg so wir haben jetzt so wir den Part ein bisschen kurz dann tun wir im nächsten Part weitermachen ja gut okay dann will ich mal sagen das ist der Auftakt von Yoshi's Crocodile ja wir haben die erste Level zweimal gespielt das kann ja. jeder sehen ne ja Im nächsten Level es dann äh, im nächsten Part es dann weiter ja dann sage ich mal tschüss bis zur nächsten Folge oh, bye bye